Guten Morgen, heute möchte ich Euch ausführlich nachdem nun schon einige Tage seit dem Angriff auf meinen Kanal vergangen sind informieren was sich getan hat und vor allem wie Youtube reagiert hat. Für alle die nicht wissen wovon ich rede mein Kanal wurde um gegen die Youtube Richtlinien zu verstoßen, bei einer Firma die unzulässige Views generiert, gegen Bezahlung eingespeist und entsprechend hat ein Video von mir unzulässige Views generiert. Dann wird der Kanal bei YouTube gemeldet, dass er gegen die YouTube-Richtlinien verstößt und der Kanal kann geschlossen werden. Und in der Tat berichten in diversen YouTube-Foren äh, die Menschen, dass dies auch wirklich so der Fall gewesen ist. Das Video zum Angriff findet ihr oben in den Infokarten. So. Aber ich habe meiner Intuition vertraut und äh, ja, nicht wie wahrscheinlich die meisten Youtuber gedacht, wow das ist aber jetzt mal geil dass ich so viele Views mache und äh, Dollarzeichen in, die, in den Augen bekomme, sondern wusste eigentlich schon relativ nach kurzer Zeit, nach wenigen Stunden, dass da irgendwas nicht stimmt. Anhand der statistischen Auswertung die dann immer 2-3 Tage später kommt, wurde dann meine Intuition auch bestätigt und ich habe ja, sofort die Monetarisierung gestoppt und Youtube über einen möglichen Verstoß gegen die Youtube Richtlinien meines Kanals informiert. Also direkt offen und ehrlich quasi meinen Kanal selber angezeigt, obwohl ich selber eigentlich gar nichts getan habe. Das erschien mir aber als die vernünftigste Lösung in Anbetracht des offensichtlichen Angriffs. Der Youtube Support hat dann nun auch geantwortet und diese Antwort möchte ich Euch nicht vorenthalten. Sowohl für Euch als Zuschauer meines Kanals die daraus ein Interesse haben, als auch äh, ja, für andere Youtuber ist das sicher nicht uninteressant. Also Youtube hat ihre Politik was diese Form der Angriffe die immer weiter zugenommen haben ähm, ja, angepasst. Es werden ähm, Offensichtliche monetarisierte Spam Views periodisch von Youtube automatisiert gelöscht und entsprechend ähm, ja, die, die Auszahlung der zu Unrecht verdienten Views wieder vom Konto abgezogen. Das ist ein Automatismus. Wobei ähm, bei den äh Spamviews äh, ist eben auch nur, Spam-Views, View, Spam eben nur auch in den seltensten Fällen dazu kommt, äh, dass die Werbeeinnahmen erhöht werden. Äh, weil das ja eben noch ein weiterer Klick mehr bedeutet. Be man bekommt ja kein Geld, nur weil die Werbung eingeblendet wird, sondern man muss ja draufklicken. Und bei den Spam-Views, äh, da geht es ja nicht um Werbung, sondern zumindest bei den meisten, sondern es geht einfach nur um die Views, um die, um die Videos quasi äh, zu pushen. Äh, ja. Wobei es mittlerweile auch sehr real agierende Bots gibt, die per Zufallsgenerator äh, auch diese Werbebanner anklicken. Also letztlich können diese, diese, diese Spam Bots aber von Youtube trotzdem recht gut identifiziert werden, da es eben äh, auf jedem Kanal so ein, so ein durchschnittliches Nutzerverhalten gibt ähm, und ja, zusätzlich auch eine, eine Sowohl demografische als auch eine geografische Grundstruktur von Usern immer auf einen Kanal bezogen und an dieser Algorithmen, äh, wird dann sozusagen, also dafür werden Algorithmen gebildet die auf Grundlage dieser, dieser, ja, dieser Daten, dieses diese, die, die typischen Users des Kanals ja, quasi nicht stimmen und diese Views werden dann einfach gelöscht. So. Das bedeutet ein System, ein automatisiertes System identifiziert die, die unrecht generierten Views und, und löscht sie einfach nur. Eine Verwarnung oder irgendeine für den Kanalbesitzer belastende Verwarnung wird nur noch in den seltensten Fällen was diese Art der Attacken angeht äh, ausgesprochen, weil es eben halt äh, zugenommen hat. Und äh, diese wird dann auch nur individuell ausgesprochen. Das heißt andererseits muss sich Youtube natürlich auch dafür schützen, dass nicht jemand seinen Kanal unnötigerweise pusht ähm, und es wird zwar immer gelöscht und man kann es quasi nicht mehr pushen, aber wenn es jemand immer wieder versucht dann muss er auch bestraft werden. Plus, das ist halt viel weniger der Fall, weil eben äh, ja, jeder realisiert, dass die Views irgendwann gelöscht werden und es sinnlos ist dafür Geld dann zu investieren, als dass wirklich äh, ja, einfach Leute, die einen Kanal nicht mögen oder sowas, versuchen, dem irgendwie zu schaden. Das ist halt, äh, ja, viel zu sehr an der einen Waage. Und, ja, und dadurch, äh, dass ich jetzt selber darauf aufmerksam gemacht habe, äh, was diese individuelle Bewertung angeht, wenn sie denn jetzt hier zum Tragen kommen wäre, äh, ja, und zwar zu dem Zeitpunkt auch, wo ich die Statistiken sofort zur Verfügung hatte, hätte ich theoretisch alles richtig gemacht und auch praktisch alles richtig gemacht. Und die Einzelfallprüfung wär, wäre dann sozusagen äh, ja, zu meinem Gunsten ausgefallen. Aber wie gesagt, das ist, hat gar nicht gegriffen, weil das ähm, grundsätzlich eigentlich automatisiert gelöst wird von YouTube. Und da gibt es überhaupt nicht mehr diese Verwannungen. Ähm, wie gesagt, in der Regel der hat auch also, hat so formuliert, dass da äh, auf jeden Fall Spielraum ist dafür, dass auch noch ähm, ja Verwarnungen dafür ausgegeben werden könnten, äh, um sich wahrscheinlich halt selber davor zu schützen. Und da meine Views aufgrund ja, meines schnellen intuitiven Erfassens der Situation äh, nicht mehr monetarisiert waren, äh, ja, wird der Großteil äh, ja, nun wahrscheinlich nicht einmal gelöscht von den Views, ne, Womit das Geld des Angreifers gleich mal doppelt verpufft ist. So, und dann kommen wir mal direkt zum Angreifer. Ich habe eine Mail bekommen, wo ich nicht genau weiß, ob ich weinen oder lachen soll. Ich, ich zeige ich zeig euch die Mail einfach mal. Also, bitte. Ganz ehrlich. Zum einen kann das natürlich einfach nur, nur ein Trittbrettfahrer sein. Aber zum anderen ist der Inhalt eigentlich wirklich so... so ich benutze das Wort wirklich selten, aber ich benutze das Wort jetzt einfach mal. Der Inhalt ist so dumm. Sorry, das, das, ich muss das einfach mal so deutlich sagen. So dermaßen unterirdisch dumm, dass ich gar nicht weiß, wie ich darauf eingehen soll. Also ich meine damit nicht, dass ich jetzt sowieso in irgendeiner Weise auf diese Mail zurückgeschrieben hätte oder sowas. Aber... Aber äh, dass ich mir schon meine Gedanken mache, dass eigentlich mit eingehen, was dieser Mensch eigentlich mir sagen will und dass ich zumindest weiß, was ihn an meinem Kanal stört. Einfach um das mal auch für mich so irgendwo abzuspeichern. Ne? Und äh, ja, Stölli äh, war glaube ich äh, derjenige der schon so was vermutet hat, dass der Angreifer aus dem Lager der Verschwörungstheoretiker kommt, da ich ja sehr häufig diese übertriebene Angst kritisiere und für eine bewusste und kritische, aber trotzdem noch realistische Auseinandersetzung mit entsprechenden Themen werbe. Natürlich der Begriff realistisch ist weit dehnbar und sehr individuell, wie man aber jetzt äh, ich sag mal, äh, darauf kommt dass ich in irgendeiner Weise die, die Presse unterstütze oder sage dass die Politiker alle ehrlich sind, das erschließt sich mir in keinster Weise, aber da sind wir wieder beim Realismus und wie diese Leute die so ticken Realismus für sich begreifen. Ne? Also alles, was für mich ein Bild macht, ist, dass, äh, ja, dass die, die Verschwörungstheoretiker äh, eben ganz massive mentale Probleme haben, was jetzt auch für mich wieder durch diese Mail eigentlich wirklich glasklar vor meinen Augen erscheint. Und vor allem nicht nur, dass sie, sie selber unter der Angst und diesen Wahnvorstellungen leiden, sondern dass sie... Äh, ja, mit ihrer offensichtlichen Geisteskrankheit äh, ja noch, noch andere Menschen versuchen mit in den Sumpf ihrer mentalen Irrungen und Wirrungen zu ziehen nicht falsch verstehen es muss erlaubt sein Dinge zu hinterfragen die von der Öffentlichkeit als wahr hingenommen werden das muss erlaubt sein ne? denn die Medien haben ein unglaubliches Potenzial an Manipulation das habe ich in meinem Video sehr auch gezeigt und dort wo Geld fließt ja da wird sich dieser Instrumentarium auch gerne bedient aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwo einen gesunden Menschenverstand an den Tag legen. Und äh, ja, nur weil die, die Verschwörer diesen Begriff des gesunden Menschenverstandes, der eigentlich objektiv fixiert werden kann, für sich beanspruchen, ändert das ja nichts an dem Fakt, dass diese Menschen einfach, äh, ja, einfach nur, und, und das tut mir auch sehr leid für diese Menschen, nicht klar denken können und, und von ihren Emotionen beherrscht werden. Wir reden hier wirklich von Verschwörungstheoretikern. Ne? Nicht von Systemkritikern. Ich wäre das. Ungerechterweise, manchmal auch oft zusammen in einen Topf. Das ist mir auch bewusst. Im, im Hitze, in, der, in der Hitze der, des Sprechens und so weiter, äh, tue ich auch nicht, die Linien, Linien immer klar ziehen. Aber jetzt ganz eindeutig, Verschwörungstheoretiker. Hier geht es um Menschen, die meinen, ja, dass, dass wir alle verarscht werden, indem uns gesagt wird, dass wir zum Beispiel auf einer flachen Erde leben und äh, auf einer runden Erde leben und sie eigentlich flach ist. Oder dass wir von einem Geheimbund gesteuert werden, dass also ein Bund alles kontrolliert. Oder, oder, oder dass das World Trade Center von den Amerikanern... Han und selber gesprengt wurde und unähnlichen Unsinn. Und ja, es ist möglich, dass dies alles so ist. Das betone ich auch immer wieder. Aber es ist eben hochgradig unwahrscheinlich. Und mit einem gesunden Menschenverstand, der nicht von Angst infiltriert ist, da erkennt man das auch. Aber das Problem, dass eben immer eine, eine Möglichkeit existiert, dass, dass quasi hinter der nächsten Mauer der, der schwarze Mann mit einem Messer stehen könnte macht es den Menschen mit Verfolgungswahn zum Beispiel sehr schwer, sich zu heilen. Die Menschen sehen äh, auch oft nicht äh, sich selber jetzt irgendwie als krank an, sondern sie empfinden äh, sich quasi als diejenigen, die als einzige den normalen Menschenverstand haben, weil sie, weil sie ausgehend eines Möglichkeitenspielraums äh, sich... Szenarien erschaffen, die, die real sein können und sich dann aufgrund der Ängste und das wiederholte, wiederholte gedankliche Abspulen äh, dieser Vorgänge quasi mit diesen Vorgängen ihre eigene Realität schaffen, ihre neurologischen Netze. wäre möglich. Und dass dies so ist, dass man, umso häufiger man was wiederholt, dass das dann real wird, das Prinzip der neurologischen Netze, ist auch bekannt. Ne? Aber de facto sind sie ein Teil der Gesellschaft und ein nicht unerheblicher Teil. Ängste sind ein großes Problem geworden und wachsen auch immer weiter an. Das muss ich akzeptieren und entsprechend äh, nehme ich wenngleich ich eine starke Aggression gerade im aktuellen Kontext spüre, ein, ein tiefes Mitgefühl für diese Menschen und auch deren Leiden war. Kein Mitleid, nichts von oben herab, sondern ein echtes auf derselben Ebene gelagertes Mitgefühl. Und vielleicht können wir auf dieser Basis des gegenseitigen Respekts, dass ich also inkludiere, dass gewisse Szenarien durchaus möglich sind und äh, ja, die Verschwörungstheoretiker die aus irgendeinem wahrscheinlich sehr destruktiv geprägten Grund meinen Kanal schauen, die Möglichkeit inkludieren dass sie einer, einer massiven Angststörung unterliegen, dass wir das irgendwo als Basis haben und ja, dann über diese Brücke der Nächstenliebe und des respektvollen Mitgefühls äh, ja, für, für eben eine andere Meinung äh, und auch andere Gehirnwindungen einfach mal ja, den anderen tolerieren. Hört sich das gut an? Für mich hört sich das gut an. Ja, ähm, ihr seid auf den aktuellen Stand der Dinge und äh, ja, ich bin mir sicher. Ihr wisst meine Offenheit zu würdigen, auch was das Thema jetzt hier angeht und ja und damit hoffe ich, dass das zumindest dieses Kapitel dieser, dieses Angriffs auf, auf den Kanal auf das Video ähm, ja da abgeschlossen ist und ja dass ich dann Haken hintermachen kann, dass ihr gut informiert seid was sich da jetzt nun genau zugetragen hat, ein bisschen was gelernt habt auch für andere Kanäle über das gesamte YouTube Universum, was es da so alles äh, gibt und damit möchte ich es dann belassen und hoffe, dass wir uns da nicht noch mal mit auseinandersetzen müssen. Aber wer weiß, was das Leben bringt. Ich freue mich auf jede neue Herausforderung und ja, das Leben ist schön. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.